Wir, die Synergy, unterstützen seit mittlerweile 21 Jahren Unternehmen dabei, dass sie Kundenbeziehungen aufbauen, dass sie die ertragreich gestalten und dass sie die auch langfristig gestalten. Und in dem Zusammenhang optimieren wir Prozesse und wir implementieren CRM. Und wenn ich jetzt mal unsere Projekte, unsere Kunden so anschaue, dann ist das Thema Nachhaltigkeit eigentlich nicht so der Trigger oder der Auslöser überhaupt, so ein Projekt zu machen. Gleichwohl, alle unsere Kunden beschäftigen sich damit und einige sogar sehr intensiv. Und wenn wir im Moment mal schauen, das Thema Corona überlagert jetzt sehr, sehr viel. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das Thema Nachhaltigkeit wieder in den Vordergrund tritt. Und alleine schon deshalb, weil der Konsument das erwartet. Der Konsument erwartet, dass das Produkt umweltgerecht hergestellt wird. Er betrachtet auch das Unternehmen sehr genau. Wie wirtschaftet es mit den Ressourcen? Wie ist sein Umgang damit? Und dieser Verantwortung, der müssen wir uns stellen. Und es geht dabei nicht einfach um die Reduktion von CO2 oder die Optimierung von Lieferketten. Diese beiden Maßnahmen, die sind schon sehr wichtig, bei allem Respekt, aber es geht um mehr. Wir müssen das Thema Nachhaltigkeit in unsere Kommunikation nach außen, zu Partnern, zu Kunden stellen. Wir müssen das Thema Nachhaltigkeit und unsere Aktionen zum Teil unserer Vertriebsstrategie machen. Wir müssen es über Vertrieb und Marketing kommunizieren. Und bei all diesen Punkten, die ich jetzt genannt habe, da sind wir bei Kunden, da sind wir bei Partnern, da sind wir bei Relations, da sind wir bei Kundenbeziehungen, sind wir mitten im CRM. Und das ist der Grund, Weshalb ich fest davon überzeugt bin, Nachhaltigkeit wird ein Teil des CRM werden. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass wenn ich mal auf unsere Kunden schaue, dass es da Menschen gibt, die das Thema intensiv voranbringen und die das Thema auch für sich verkörpern und mit Glaubwürdigkeit nach außen tragen können. Und das war für mich der Punkt, weshalb ich gesagt habe, das muss ich irgendwie einsammeln. Und aus diesem Grund haben wir uns überlegt, wir machen eine Interviewreihe. Und die Teilnehmer, die haben sofort zugesagt. Das hat mich total begeistert und angespornt. Und das war noch ein Grund mehr, das einzusammeln, zu produzieren und auch zu publizieren. Mit unseren Beiträgen möchten wir in allererster Linie Anregungen geben. Und wir möchten ein Stück weit auch Mut machen, das ganze Thema aufzugreifen und im Unternehmen voranzubringen.